Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Wie ihr hier seht, ist mein Team relativ hoch gelevelt, schon alles 55, außer Larry, der ist noch dran. Die habe ich auch ein bisschen gemacht. Ich hatte irgendwann einen aufgehört zu spielen, ist okay. Kann passieren. Wir machen jetzt weiter. Ich muss kurz gucken, wo wir sind. Wir müssen doch Score City, stimmt, da war ein Vorfall. Jetzt, wo ich wieder da bin. Ähm, letztes Mal ist uns Nebuna ziemlich schnell weggestorben, deswegen habe ich danach eine Pause gemacht, beziehungsweise gelevelt. Und ich würde sagen, wir besuchen mal kurz die Cafés. Habe ich jetzt Larry nach hinten gestellt? Das wäre dumm, weil jetzt müsste er nach vorne zum Level. In Score City ist dann das dritte Café übrigens. Einfach mal so nebenbei. So. Ja, ich will, dass Larry noch ein bisschen Level kriegt, deswegen gehe ich mit dem jetzt hier rein. Levelmäßig sollte auch vorne dran sein, also. ein Aqua-Durchstoß und ein Eisenschädel. Der könnte auch Knuddler lernen, Knuddler wäre auch ganz gut. Ich habe nebenbei jetzt äh, zwei Sachen, die ich gemacht habe, nur mal so für euch. Einerseits habe ich Assassin's Creed durchgespielt, das heißt, jetzt liegt mein Fokus ein bisschen auf Pokémon Schwert. Ihr habt es vielleicht gemerkt, die letzte Zeit kam dann eher bei COD und Assassin's Creed mal so nebenbei. Ich habe eine Pause gemacht von der Challenge hier, weil erstens brauchte ich eine Pause und zweitens habe ich halt auch lieber mal Assassin's Creed weitergespielt. Assassin's Creed ist fertig, COD World War 2 ist fertig, ich mache danach mit Modern Warfare weiter, aber nicht jetzt direkt. <lacht> aber Pokémon wird stückweise kommen, nicht durchgehend. Dann Nummer 2 ist, ich habe angefangen Dead Space auf Twitch zu streamen, testweise. Nicht mit Elgato, weil Elgato das nicht mehr will, sondern mit OBS. Und OBS ist genial, das habe ich komplett unterschätzt, muss ich zugeben. Aber jetzt habe ich es entdeckt und jetzt kann ich streamen damit. Und das finde ich voll geil. Ich habe letztes Mal Dead Space als Test gespielt für 5 Stunden. Und werde danach wieder mal Dead Space spielen mit einer weiteren Einstellung dazu, um zu testen. Wenn das funktioniert, werden wir wahrscheinlich ziemlich sicher die ersten DLCs dann streamen. Und doch sonst ein paar Spiele mal streammäßig spielen, dann statt äh, offline dann gibt es die ganzen ungeschnittenen Streams auf Zuckerpopel 2 natürlich, während dem die Hauptteile auf Zuckerpopel laufen. Und ja, ich werde... Ich habe das noch nicht gemacht. Ich weiß, das Video kommt sehr viel später, als so ich es aufnehme. Ich kann es euch direkt mal sagen. Jetzt habe ich den 12. Januar und wenn mein Uploadplan aufgeht, kommt dieses Video Ende Januar oder Mitte Februar oder Anfang Februar mal so langsam. Vielleicht mische ich dann auch ein bisschen was ab, weil es dann halt zu viel Pause ist, aber <lacht> das wäre so mal so basic eigentlich die Aussicht. Deswegen ist es schon lange durch, aber ich habe das jetzt noch nicht aufgenommen. Ich habe mir gestern Abend ziemlich viele Gedanken gemacht und schon länger, ehrlich gesagt. Und ich bin der Ansicht, dass ich mit Popel mit Zucker, mit dem Namen mit Doppel-R am Schluss, weil damals habe ich Popel mit Zucker gemacht mit einem R, habe den gelöscht aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht mal mehr, wieso hätte ich gesagt. Und habe danach einen zweiten Account erstellt, aber weil Popel mit Zucker da halt wie gesperrt war, weil ich den Namen ja irgendwann schon mal hatte, konnte ich mich nur noch Popel mit Zucker mit zwei ernennen, Da kann ich nicht hinfliegen. Ja, wir müssen hier nochmal die komplette Route machen. Ich muss hier zum Bahnhof nochmal rüberfahren. Wieso denn? Das ist mega dumm. Wie auch immer. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich in allen Spielen und eigentlich zum Beispiel auch auf Twitch oder mein, meine ganzen Social Media, alles die ich habe, hat jetzt... Twitter. Facebook ist nicht unbedingt, weil Zuckerpopel da nicht äh, als Name durchgehen kann. Ich habe mal auf Google Plus sogar den Namen gemacht. Egal, auf jeden Fall. <lacht> ich komme da gleich zu. Äh, auf jeden Fall äh, habe ich das Rebranding jetzt für meinen Kanal. Er das heißt nicht mehr Popel mit Zucker, sondern Zuckerpopel. Finde ich persönlich einfach angenehmer. Ich weiß, der Insider ist nach wie vor für mich persönlich aus meiner Schulzeit. Popel mit Zucker, das war ganz lustig, aber äh, irgendwie. Ich weiß, das ist mein Name. Ich bleibe auch dabei. Ich finde ihn super lustig. Es, ist, es gibt jedes Mal, wenn ich jemanden online treffe oder so, ist es halt ein guter Joke oder ey, du hast ja Popel, Popelhaar, mega lustig. Ich heiße auch auf WhatsApp-Popel, wenn mich jemand anschreibt. Es klingt voll bescheuert, aber es ist halt mein Name jetzt so für online. Und ich finde das voll okay. Das ist mein Name, den glaubt mir zum Glück auch niemand, weil das zum so ein bescheuerter Name, der benutzt keine Sau zum zweiten mit. Wir müssen dann zum hin. Äh, Habe ich geheilt eigentlich? Also die AP aufgefüllt, ich glaube schon. Ja, perfekt, ich war mir jetzt voll nicht mehr sicher, Entschuldigung. Äh, ja, auf jeden Fall deswegen das Rebranding, aber eben das erkläre ich alles im Video, das wahrscheinlich am 12. oder 13. sogar noch rausgekommen ist, aber das mache ich dann auch. Müsste der White-Hill-Bahnhof sein. Ja, hier ist Schnee. Die DLC-Bahnhöfe kommen dann später noch. Die machen wir dann irgendwann. Ja, und Krepentuck hat jetzt einen Wahlschall drauf, damit er ein bisschen schneller ist mal. Das habe ich gemacht. Ich mache das eigentlich mega oft, wenn ich mit dem Pokémon kämpfe. Jetzt haben die einen Wahlschall dabei. Fürs Trennen, dass die ein bisschen... Bundesamt, weil der hat so eine 120er in der Stadt, 80er. Also 79, er geht dann auf 118 runter, nicht auf 120. Logisch, es ist nicht ganz genau so, aber egal. Wie auch immer. So, ich habe gerade was in eine Nachricht bekommen. Ich muss die ganz kurz anschauen. So. Ich mache jetzt. Ich hätte noch ganz viele Infos, die ich jetzt hier nicht raushaue, weil eben die kommen in diesem Video, das noch kommt. Also so viel ist es auch nicht. Es sind ein paar gute Infos für mich persönlich, denke ich. Aber wie auch mal ein Durchstoß hin. Wir müssen jetzt konzentrieren, dass wir nach Score City kommen. Diese Folge hier wird heute das Score City Run sein wahrscheinlich. Oder zumindest mal in diese Richtung gehen. Ja, Larry, du Lappen. Aber das ist gut, das Tank hier hält ein bisschen was aus. Okay, wir sind mit Level 55 bzw. 50 für Larry auch recht hoch momentan. Wobei sich das beim Champ dann halt ziemlich schnell wieder ändern kann. Okay... mir Gerade das Schulzeug runtergerutscht, sorry. mal ein bisschen lauter wahrscheinlich. <lacht> Alright, David hauen. Okay, Larry überlebt noch. Nice, Larry, du bist n einfach ein geiler Typ. Ich glaube, die Init-Bonus bei dem waren ganz gut. Ich habe ja einen Blendpool drauf gehabt, dass der Gegner weniger trifft, weil er so langsam ist. Was eigentlich auch Sinn gemacht hat. Aber da ich jetzt das Wahlschall, den Wahlschall nicht auf anderen Pokémon brauche, habe ich den jetzt mal auf Larry gelegt. Und ein 120er innen ist in Story Mode ganz gut, in PvP nicht so, aber wir müssen kurz heilen. Ich habe einige Heil-Items verbraucht, sonst Items verbraucht, denn ich war ein bisschen am Raiden. Nicht extrem viel. Ich habe ein paar Mal die, äh, die die Cafés gemacht und Federn gesammelt. Die Federn könnten wir eigentlich auch mal droppen, langsam. Aber ich mache das noch nicht. Ich muss jetzt kurz gucken, wie hießen die deiner Bonbons, ne? Und die deiner Bonbons habe ich nicht. Okay, ich brauche nie Leitung trotzdem. Ich wollte nur kurz gucken, dass ich da nichts vergesse. <lacht> Sorry. Boah, er hat recht viel getan. Okay. Na du. Lipper, der Beste von allen. Ich finde das wie so toll. Oh, ich habe meine Sticks noch falsch belegt, glaube ich. Dies, ich habe letztes Mal wieder Trials gespielt. Die sind, glaube ich, auf B. Muss ich die kurz ändern auf A. Das vergesse ich manchmal. Bei Smash habe ich die halt als Schild oder als, Jumpfake, als Jump-Knopf drin. Aber bei Pokémon hätte ich die gerne auf A, dass ich unten bestätigen kann. Weil jetzt kann ich eh durchmaschen. Ja, ne, was ich letztes Mal ausprobiert habe, waren Stream-Only-Funktionen von OBS. Das Nächstes würde ich dann die Aufnahmefunktion noch mittesten, ob ich gleichzeitig eine Aufnahme machen kann. Weil die Aufnahme, die ich auf dem PC mache, ist halt qualitativ noch ein bisschen besser als die, die ich von Twitch runterlade. Und deswegen würde ich dann schon gerne, wenn es geht, mitrecorden. Es ist kein Runtergang, ich konnte es machen, ja, der muss das felskrupp zu machen, zum Glück. <lacht> Okay, Larry macht nicht so viel Schaden, wie ich gehofft habe. Ja, wie auch immer. Es ist für mich mühsamer, die runterzuladen. Es geht, es ging jetzt nicht so extrem lang. Ich habe letztes Mal 10 Minuten gehabt, dann hatte ich die Folge unten. Aber ich will halt qualitativ schauen, was, ob es einen Unterschied macht und wenn ja, was für einen. Also... Kann ich die Aufnahme verwenden? Das würde ich dann mit Dead Space ausprobieren nochmal oder vielleicht mit einem PS4-Spiel dann, weil das halt grafisch auf dem HDMI ist oder mit Pokémon zum Beispiel. Kann ich das auch gut testen, wenn ich das jetzt streamen würde? Mache ich aber nicht, weil ich eben noch kurz gucken muss. Ich weiß nicht, ob ich hier schon streamen bis Endynalos oder erst dann ab dann. Ich probiere es mal. Aber auf jeden Fall, falls diese Folge hier rauskommt. Wäre das schon live gewesen? Deswegen glaube ich, dass ich die Main Story noch äh, offline spiele und danach erst fürs DLC 1 online gehe. <lacht> dass wir eigentlich am Ende der Folge der Season 1 eigentlich, des Hauptstory-Teils, äh, wechseln können auf. Ah, fuck, der Pentia, ja, das habe ich voll vergessen. Ah, fuck. Aha. Äh, dass wir danach wechseln können, dass wir live eigentlich dann wirklich ins DLC 1 einsteigen. Das fände ich eigentlich ganz cool. Ja, ich hab's kommen sehen. Als ich gelesen habe, gefriert trocknet, so fuck, effektiv auf Wasser, der ist weg. Scheiße. Die nehmen mir alle meine Pokémon weg. Ich finde das voll uncool. Ich gebe mir voll Mühe, die zu trainieren und dann sind sie weg. Okay. Hm. Octillery! Energieball. warte mal, du bist Eis. Egal, Energieball. Alter, hey, das ist ja auch Wasser, nein. Als! Das hat eine 10% Chance. Fick dich doch ins Knie, okay, ich weiß nicht. Also. Wieso genau spiele ich nochmal diese ich darf nicht wechseln Policy? <lacht> okay. Äh, ich darf nicht flüchten Policy meine ich, Entschuldigung. Ja, nice. Hammerarm, der ist eh schon langsam, es Fuck, da macht den, der Tempo Minus auch keinen Unterschied mehr. Ich liebe das trotzdem an dem. Ich müsste wirklich, wenn ich einen Zwerklop ge gehabt hätte, hätte ich da ein Pizarro-Kombo aufgebaut mit dem. Das wäre halt in Doubles ein bisschen effektiver geworden, aber auch hier wäre es ganz cool gewesen. Okay, Larry muss raus, jetzt habe ich schon wieder einen Larry verloren, also die Nummer 2. Ich brauche aber das Item ganz wichtig, gib mal her. Es gibt ja noch Zusatzregeln, dass man ohne Items spielen muss und so, oder bestimmte komische Regeln und ich finde das nicht so geil, ehrlich gesagt. Oh, ich habe einen Wassertypen, den brauche ich eigentlich gerade nicht. Unlicht wäre schon cool, aber da zu viele Unlicht-spezifische Attacken. Wir finden einfach The Root mit. Ich habe keinen Bodentypen. The Root hätte Sandsturm lernen können. Das wäre halt mega lustig. Dann hätte ich immer so The Root Sandstorm sein können. Ah, ne. Das wäre halt zu klischeehaft gewesen. So, ich brauche einen Freeze Heal. Ich will eigentlich den Lava Kicks nehmen, weil ich hasse es, wenn so 10.000 Items im Inventar sind, die alles dasselbe machen. Deswegen schmeiße ich die halt dann eher mal so rein wie jetzt. <lacht> Sorry. Deswegen werde ich jetzt auch noch die Tränke noch brauchen. Ich weiß nicht, es gibt halt diese ganzen Konfekts aus den verschiedenen Generationen, die werden halt immer gerne auch aus eingebaut, es gibt auch ein Eis aus Carlos, äh, eben dieser Keks aus Lavast Bad Lavastadt, das war ja die dritte Generation, die werden halt immer irgendwo als random wie so Easter Egg Items gedroppt und naja... Sie sind schon ganz schnieke und ich verstehe es ja auch, dass man die zeigen will, weil man hat ja so viele verschiedene Items, aber mich nervt es halt, wenn ich so ein Inventar voll mit Crap habe, weil ich einfach fünf verschiedene Items habe, die eigentlich alle nur ein Hyperheiler sind. Außer man macht zum Beispiel, ich habe auch schon überlegt, so eine Art, ich weiß nicht, wie man das nennen könnte, aber es wäre so ein Natur Run. Wo, bei dem ich einfach nur Items benutzen darf zum Heilen und auch zum Tragen, die aus der Natur kommen. Also Wurzeln, Blätter, eben diese Kekse von mir aus, aber nichts Künstliches wie Tränke oder Beleber. Und dann müsste ich halt jedes Mal die Energiewurzeln holen in der Stadt, Stadt, wo die Arena mit dem Wasser... Die Wasserarena Wasser Leiterin. Jetzt habe ich sie bekommen. Drin ist. Hat das sie da was? Ne, war mal Eisenschild. War das? Ich habe gerade eine Wasserattacke da gesehen. Von der Farbe. Ne, das war Eisenschild. Wasser ist ja viel stärker blau. Als ob der das tankt. Ein Crit vor allem. Ich gebe dem eine Stärke, weil das nicht so effektiv ist und das reicht für den. Ich weiß auch nicht, ob euch äh, zum Beispiel PvP interessiert. Ich habe eigentlich nie ranked gespielt in Pokémon. Ich könnte es zum Beispiel auch aufnehmen oder das streamen, dass ich ranked gehe, aber halt. Ich spiele keine Meta-Teams, ich habe halt keine Legendaries eigentlich, die ich spiele. Das wäre dann mein Team mit Kostoso und äh, Amphira, Zwirklop, Elfhuhn, vielleicht Mautzinger und Schlaraffel. Sowas in die Richtung halt. Dann auch drinnen, ja, natürlich. Ich rush einfach mal, also rush kann man ja nicht wirklich sagen. Ich probiere einfach mal frei zu machen. Das ist ja sowas wie die Siegesstraße hier. Nur noch sehr viel vereinfacht. Und dass man einfach durchrannen kann. Der ist Eis. Den sollte ich mit dem Hammerarm eigentlich gut. Wobei, ich muss kurz nach. Ich bin mir eben nicht sicher, ob Flampivia nur Eis ist in der Gen. Ich meinte, der war nämlich auch Kampffeuer in der ersten Generation. Galar Normalmodus ist und Eis und Eisfeuer ist Bonus. Der war nur Feuer in der, ersten, in der fünften Gen. Und Feuer Psycho, wenn er äh, Trans ging. Okay. Heißt für mich, ich kann gegen Eis Stahl benutzen. Ich kann aber auch Kampf oder Fels benutzen. Das heißt, drei von vier Attacken sind gut und Hammerarm ist halt ein Stab. Das wäre noch ganz geil. Warte mal, wenn der Eis Feuer wird, dann ist Gestein danach vierfach Schaden. Nice. Ja, Kostoso muss ich auf jeden Fall einen Tank geben. Scheiße ist halt, dass er die Offensivweste nicht tragen kann. Es wäre cool, wenn ich die Fähigkeitskapsel im Baum holen könnte für den, aber... Hm, ich will das eigentlich nicht machen, weil das halt... Kampfbaum ist nicht... Oh, fuck. Ja, okay. Kampfbaum ist nicht... Ah, das habe ich falsch geredet. Klar, das ist ja Kampf. Ich bin immer im Kopf, dass das Stahl ist, wegen... Den anderen Legions-Pokémon da, ah, fuck, mal live. Ja, Glotz muss eigentlich rein. Ach, das dumme Vieh ist ja nur Kampf. Mann, mein Vieh ist ein Psycho-Pokémon, also fick dich. Stab. Ja gut, jetzt haben wir halt auch noch Heslon verloren, äh, nicht Heslon, Heslon, war Maritolid, das ist schon lange nicht. Schnuffel, genau, ist gerade der Name nicht eingefallen. Ich will mir auch überlegen, ob ich von diesem Wechselstil wegkommen will, weil der ist schon echt, echt heavy. Ah, ich, ja, ich bin dumm, ich hätte noch mal einen Psychokinese, Egal. Ich glaube, ich komme von diesem Wechselkampfstil mal weg dann. Vor allem in der Liga dann, weil ich mag eigentlich die Idee der Challenge, aber ich habe es komplett unterschätzt. muss ich einfach zugeben. Ich habe erwartet, es wäre ein bisschen einfacher. Aber ich glaube, wir wechseln hier mal vom Folgen auf den Wechselkampfstil. Ich hätte nicht erwartet, ganz ehrlich, dass die Naslog in dieser Gen noch so schwer wird. Ich dachte halt, die Gen ist so einfach und dann kommt einfach so ein 4 weg. Ich wechsle die... Ah, cool, so lange entwickelt sich. Ich wechsle danach äh, zum Wechselkampfstil. Heißt, ab nächster Folge steht diese Regel auch nicht mehr in der Beschreibung. Es tut mir leid, dass ich das mittendrin zu spät anpasse, aber ich habe es komplett unterschätzt, muss ich zugeben. Es ist die erste Nasslock, die ich überhaupt mache, muss ich mal nebenbei so sagen. Macht vielleicht auch einen kleinen Unterschied, vielleicht, wenn man sich das nicht so gewohnt ist. Dann bestätigen wir das. Und Schnuffel verpisst sich. Spooky. So, mal attacken verteilen vielleicht ich weiß nicht ob der Root physisch oder spezial ist aber ja ah, schon eher physisch dann ist erst erdkräfte nicht so geil wie Dampfwalze felsgrab felsgrab kann man machen ja als ist 60, Schlangenblick finde ich nicht so geil, obwohl Paralyse halt schon recht nützlich wäre. Äh, ich hol die Attacke wieder nach einem Pokocenter, das war gerade dumm. Spooky kann gift lernen. Das Problem ist der hat Schwebe, ne, der kann halt nicht zu Gengar werden mit Tastfluch. Also Problem ist es nicht eigentlich. Die Kombo hier wäre halt gut. Ich glaube, das zählt auch dazu. Eigentlich das Statusproblem ist ja Verwirrung auch. Nachtnebel... Ja, Nachtnebel wird halt nicht so gut werden im Vergleich. Wobei ich halt auch nicht vergiften kann. Ich... Ich weiß nicht, ob Burn... Ich will, glaube Paralyse drin haben. Dann wenn schon. Wieso kannst du kein Luft... Ah, weil das Spezial ist. Genau. Sandgrab, nein, Schaufler kann er schon. Schnarcher, nein, bitte nicht. Siedewasser, nö, Stachler, Stahlflügel. Hätte mich jetzt gewundert, ehrlich gesagt. Ah, Steinhagel statt Stein. Ja, das wäre vielleicht besser. Auch wenn die vom Gegner gesenkt wird, aber das macht halt mehr Damage. Hm, ein... Items tauschen ist auch gemein, aber ne. Okay, die haben das gemacht, jetzt muss ich noch ein Item haben auf dem. Was hat der für Stats? Wo kann ich den supporten? Weil wenn er sonst nicht Support brauchen kann, dann gibt es wenigstens einen Tag-Bonus. Sein Special-Tag ist halt endgeil. Seine Init eigentlich auch recht gut. Ja, und da fettes Alltag. Was habe ich bei dem gemacht im Training? What the fuck? War der dabei, als ich die ganzen Kostose auf der Insel gemacht habe? Das kann sein. Ähm... Ja, aber der hat ein neutrales Wesen. Das ist eigentlich gar nicht so dumm. Der hat leider ein Minus auf Attacks. Und zwar dann noch viel stärker. Vielleicht finden wir random Minze. weil mit Mi Also wenn ich Items finde wie Minze oder so, werde ich die natürlich benutzen dann. Ich werde sie einfach nicht kaufen. Okay. Ich werde auch den Richter nicht holen. Auch wenn das voll cool gewesen wäre mit dem Richter. Okay, also wie kann ich Alpollo unterstützen? Entweder gucke ich... Entweder gebe ich dem einen Walschal jetzt mit. Ich guck mal kurz, ist die anderen so... Ja, der hat ein besseres Init. Der ist gleich hoch. Der könnte einen Wahlschal brauchen. Der wird aber einfach tanken. Der hat eine gute Death. Äh, ja, auch Tillere kriegt einen Wahlschal. So, und jetzt muss ich etwas finden, was Angriffe stärkt. Oder Crit-Chance, wäre auch nice. Hm, aber wobei Glotzi mehr auf äh, Angriffe spielt, das wäre halt auch cool. Assault West wäre halt definitiv Oh, das ist nice, da Ja? Ja, doch, das wäre eigentlich gar nicht so dumm. Und Assault West ist eigentlich immer gut. Ich muss aber der Root noch was... Ich gebe der Root, weil Wasser ist halt immer eine böse Angriffssache bei Gestein und Boden. Also allgemein bei den Typen hier. Äh, jetzt muss ich aber was gucken. Was finde ich denn für Spooky? Spooky ist eigentlich recht schnell. Den könnte ich auch sowas geben wie Kingstein. Focus Dash will ich halt nicht wasten. Feder, Eisenkugel. Ah, ich darf noch XP Bonbons geben. Ah. Ja, ich, sonst gebe ich dir meinen Bandsticker halt von mir aus. Ja, dann kriegt er einen geister bonus Jetzt habe ich wieder zwei der Typen dabei. Natürlich! Ich darf EP-Bonbons aber noch geben, habe ich gesagt. Oh, ich habe nur die. Na toll. <lacht> Sie machen immer was aus. Ich würde wenigstens ein bisschen boosten können. Ah, ich muss immer mein Team aufräumen. Das nervt voll. Das wird ein interessantes Matchup. Ich muss von Elisard weg hier. Oh nice, dass es so viel Schaden macht, wusste ich nicht. Dann will ich drin haben... The Root. Das Ding ist ja ein Boden. Äh, Elektrotyp meine ich. Der Gegner. Der hat einen Doppeltypen, aber ich weiß nicht mehr welchen. Oder war der nur Elektro? Ah ne, elektronormal. Oh, da muss ja extra noch einen Normaltyp haben. Damit die Normalattacken auch weh machen. So, sobald mich jemand haut, habe ich halt jetzt einen Boni drin. Ah, ich mach das mal nicht. <lacht> okay, das ist das Problem bei Dampfhalze. Ich muss es dann machen. Ich weiß halt nicht, wie... Dampfwalze mit Schaufler interagiert Weil Erdbeben Ich muss mal kurz Schaufler nachschauen Erdbeben haut ja Schaufler-Pokémon Okay, Dampfwalze ist nicht mit Schaufler interagierend es ist Intensität und Erdbeben, die mit Schaufler funktionieren. Da mache ich einen Schaufler und drücke dann eine Dampfwalze, weil ich weiß, dass Glotz hier einiges schneller ist. Die dummen Klickdiskos, die sind voll mühsam. Als ob das ein Multi-Hit ist! Du bist doch eine Missgeburt! Das schon, mich. Natürlich hat er Schwebe, ja. Spaß die Alter. Trifft zweimal in Folge und ist somit eine Serie an Attacke. Alter, wie bescheuert ist das denn? Verdammter Wichser. Also, wie spezialen von seinen Wix-Figuren hier. Ja, Uhafni muss weg. Ich hasse... Ich mag das Schlangenvieh nicht so unbedingt, aber ich will nicht, dass es stirbt, weil es einer meiner Pokémon ist. Yay, der Root hat getroffen. Ah, Mann, ich ist er, wenn es nicht effektiv ist. <lacht> Ja, von mir aus. Der hat ein Gift, das ist halt. Ja, nee, komm, ich drop mal raus hier. Hoffen, dass es nicht gleich verreckt. Also, sonst kann ich irgendwann die Challenge wirklich einpacken. Ich hab gerade mein Alpolo geopfert. ein fucking eisstrahl wenigstens connected ja. alter mein scheiß team ist weg was soll das ich habe einfach schon wieder zwei verloren leck mich doch Na, natürlich hat er noch mehr ja scream leg los komm zeig den Pizzköpfen, was abgeht es reicht mir langsam hier Eisstahl bringt halt einfach gar nichts hier. Das ist das Problem. Aber das Problem ist, dass er Elektrostahl ist. Das heißt, wenn er jetzt eine Elektro-Attacke zündet, ist Hawkeye auch weg dann habe ich gar nicht gedacht jetzt gerade. Oh nein. Natürlich. Natürlich! Ah Mann. Das war ein dummer Swap natürlich, aber. Meine Fresse. Vielleicht mich so von uns so unterlevelten Wix-Figuren killen. Was soll denn das? Der Fang hat der Hyperstrahl. Ah, ich ja. hab den Hyperstrahl bei Hyper. Stimmt. Ich jetzt, doch so das Schutz. Ah, der Root ist eh tot. Oder? Nee, Druid lebt noch. Alter, was soll das? Das ist doch... Boah, kackt mich grad fett an. Ich verliere einfach alle Pokémon gerade. So, jetzt muss ich zuerst wieder Attacken durchgehen, natürlich für die drei. Flap Flap ist äh, special, soweit ich weiß. Außer komisches. Ne, das ist definitiv nicht physisch. Ich weiß aber nicht, wie Bartholomeus spielt. Okay, aber da hat schon Nassschweif. Ja, 90er Gann kann ich dem geben. Ich gebe dem ein Item, das sie erhöht. Macht das gerade, dass ich daran denke? Wo war dieses? Zoom-Linse heißt die, glaube ich, ne? Genau. Das soll, glaube ich, gerade die 10% ausmachen. Äh, dann... Eisstrahl. flap flap auf jeden Fall. Bartholomeus. Ich könnte eigentlich auch auf den spielen... Dass man auf zu geht. Uh, ja, doch, da hat eigentlich ein Recht ausgeglichen Er hat zwei Punkte mehr in Attackers in Special Attack. Ah, fuck, das war eine RAP. <lacht> okay. Ich werde das Erdbeben nicht haben unbedingt. Aber mit dampffall bin ich schon nicht ganz zufrieden bei der route Ich muss die, glaube ich, ausweichen. Aber es voll lustig, wenn Bartholomeus äh, Dings könnte ...Fußtritt. Kaskade. Ne. Ich habe ja schon einen Wassermove auf dem. Paper kann Seedbomb Bomb? Ah, und Octodad auch. Ja, ich mach mal Octodad, weil Hyperstrahl. Ah ne, da hatte ich schon Energieball, die ist viel besser. Ja, dann nicht. Er ja, ist halt, weißt ein physisches also Kacke, ne? Ah, Piak, ein Schaufler. Ja, von mir aus, dann deren halt Schaufler. Besser als nichts. Nein, Ruckzuck gibt es wenigstens etwas. Volle crit Standpauke. Erhöht den Spezialangriff Und... Gewissheit will ich nicht riskieren. Siedewasser. Ja, guck mal. Hier haben wir doch richtige Angriffe. Tailwind finde ich halt ist okay. Kann man das Setup machen, aber dafür müsste ich Flap Flap halt überleben lassen. Und da hat ja kein Regen Ding, da hat die andere Fähigkeit. Äh, ich glaube, Siedewasser könnte ich auf die nochmal spielen. Dann nehme ich die aqua -Welle weg, weil die Burn Chance ist halt okay. Die würde ich doch noch riskieren dann. Steelwings, ja, okay, ich habe ja sonst nichts. Wirklich mit Stahlattacken. Dann müssen wir das mal machen. Ist leider halt physisch, aber egal, dann schmeiße ich Rücken mit raus jetzt. Als für mich übrigens, dass ich wieder trainieren muss. Aber ich mache jetzt mal... Wir gehen noch in die Stadt und ich glaube, ich bekomme noch am Anfang Story. Danach mache ich dann fertig alleine. Weiter. So, Surfer, ja... Nein. Ich find's halt voll cool, wenn jemand mal Triplet lernen könnte, aber Triplet ist halt nur so eine Attacke, die kann keine Sau lernen. So, und damit keiner sagt, ich resette irgendwas. Speichern. Nicht, dass das jemand gesagt hat, aber ich will es einfach... Okay, ich hätte eigentlich vor der Folge schon resetten können, aber... Naja, wir ziehen das jetzt durch und ich kann natürlich nicht hier hin... Doch, hier kann ich jetzt hinfliegen. Nice, dann machen wir das. Dann gehe ich jetzt dahin. Ah, ich glaube, der Flugplatz ist irgendwo... Äh, glaube ich beim Zelt. Okay, wenn da nochmal ein Trainer steht, dann kann ich nicht weitermachen. Da muss ich hin. War ein bisschen zu weit Jetzt müsste ich hier. Jawohl. Die habe ich nämlich letztes Mal gesucht fürs PvP Fruststampfer. Eine Super Team. Wenn die letzte Attacke dich getroffen hat, ist die doppelt so stark. Base Attack 80 meinte ich. 75, ja genau. Aber es ist physisch, das ist voll geil. Wenn meine letzte Attacke nicht trifft, hau ich dem einfach richtig hart in die Fresse. Okay, Erdkräfte ist 90, das ist besser. Aber auf Nidoking ist sie zum Beispiel voll geil, finde ich persönlich. Und wir kommen nach Score City in die letzte Stadt. Die wir in der Hauptstory begegnen. Betreten können das alles hier oben ist. Score City links ist Riesenrad, rechts die Arena, oben der Turm. Der zu wie ist der Typ noch mal? Weiß nicht mehr. Äh, ist zu lang. ich weiß echt seinen Namen nicht mehr. Was soll das? Er ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, da der das ist danach, dann der Kampfturm. City, hier, was ihr das hier wird die Legende von Hope in die Geschichte. Ja, cool. Ja, wir müssen natürlich zum Stadion für die letzte Challenge. Und die Musik ist noch ein bisschen aufgepimpt. Ich mag den Brunnen hier eigentlich recht gut. Das Design ist voll cool. Eigentlich, dass das gelatinisch und die Fresse hält hier. Muss ich eine bestimmte Richtung loslassen, dass der nach vorne schaut? Ja, jetzt. Ich, wenn ich daran denke, ist das der Screenshot für die... für Thumbnail. <lacht> Hallo, ja, ich würde gern heilen. Ja, wenn ich jetzt zum Stadion gehe, geht halt die Story weiter, ne? Deswegen ist das ein bisschen doof jetzt, weil jetzt muss ich trainieren. Das tut mir auch mega leid gerade. Äh, ich wollte noch den Parablick auf dem haben. Weil Paralyse ist halt, glaube ich, eine 20% Chance, dass sie nicht treffen. Plus Paralyse halt halbe Innit. Und oder Dampf? Ich nehme Dampferlze weg jetzt, weil Dampferlze ja alles haut. Wobei in der richtigen Kombo könnte man das machen, aber... Ah ne, ich wollte B drücken. Jetzt bin ich mir gewohnt, dass unten B ist. Entschuldigung. Okay, wir haben aber nur noch Galaschige in der Box. Ne Das ist ziemlich kacke. Ich hätte übrigens nicht alle freilassen sollen, sondern eine Box machen mit äh, Dead oder so hier hinten. Oh lol, ich habe hier alle 31 Boxen frei. Was sind im Grunde die 32. nicht, aber... Habe ich die mal freigespielt mit 16? Ich weiß, dass ich es mit den 8 gemacht habe, aber egal. Ja, wir könnten jetzt zum Stadion gehen. Komm, wir gehen da mal hin. Ich hoffe, Haupt will sich nicht prügeln, weil mal hier gibt es Items hier drin. Normalerweise in solchen Perken. In solchen Parks. Mehrzahl von Parks finde ich. Äh, Mehrzahl von Park finde ich komisch, wenn es Parks ist. Aber ich glaube, es ist Parks. Komme ich hier nicht durch? Ah doch hier. Und fahren. Okay. Boah, wow, die Musik ist schon cool hier. Duftpilz. Hallo. Ja, ah ja, das war Starter-Pokémon. Okay. eben nicht. Nein, Leute, die nur über das Wetter reden, sind doof. Das ist kein Smalltalk. Das ist, ich habe nichts besseres zu tun, als über das Wetter zu reden. Entschuldigung, aber ne. War das hier nicht ein GP-Laden? Ich will auch was haben. Ich, ich gebe dir auch Geld für deine. Ich kann nichts zu essen kaufen. Ich kann nichts. Keine Karten kaufen. Menno, ich will das haben. Das ist voll cool. <lacht> Hallo. Ja, ich heile hier, dass ich hier einen Spawn habe, wenn ich verrecken würde, aber naja. Ja, ich muss jetzt zuerst mein Team leveln. Wir beenden die Folge hier, ein bisschen kürzer heute als normal, weil es lohnt sich nicht, jetzt weiterzumachen. Guck mal mein Team an, das ist komplett durch momentan. Das kann ich vergessen, so komme ich gar nicht weiter Also dann bedanke ich mich fürs Zuschauen Auf euch hat es gefallen und wir sehen uns nächste Folge wieder Wenn es weitergeht. wie gesagt Ich weiß nicht genau wie ich es mache, aber ich vermute mal Dass ich es das nicht streame momentan Bis ich die Main Story habe Also bis nach Endinalos, bis wir die erste Liga haben DLC 1 geht dann online Also macht euch keine Sorgen, wenn ihr was verpasst habt äh, Auf Zuckerpuppe live würde es zum Nachschauen sein Der Link ist wie immer unten Ansonsten Bis zum nächsten Mal Cheerio